Das Kerzenproblem folgendes eine Kerze eine Schachtel mit Reißnägeln, Streichhölzer eine Wand die Aufgabe die Kerze damit an der Wand zu befestigen und zwar senkrecht also so dass kein Wachs auf den Boden tropft wie das gehen soll Hm, nicht ganz einfach aber mit etwas nachdenken Reißnägel raus aus der Schachtel Schachtel damit an die Wand pinnen Kerze rein, anzünden, Problem gelöst. Soweit so gut. Viel interessanter ist aber eigentlich Folgendes. Der kanadische Psychologieprofessor Sam Glucksberg hat das Kerzenproblem für einen Versuch benutzt. Dabei hat er zwei Gruppen gemacht. Den Leuten aus Gruppe A hat er eine Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie das Problem möglichst schnell lösen würden. Genauer gesagt Geld. Den Leuten aus Gruppe B hat er nichts geboten. Er hat ihnen nur gesagt, es ginge darum, herauszufinden, wie lange Leute dafür im Schnitt halt so brauchen würden. Das Ergebnis? Natürlich waren die Leute aus Gruppe A, also die, die einen Anreiz hatten, durchschnittlich dreieinhalb Minuten langsamer. Langsamer? Obwohl sie eine Belohnung in Aussicht hatten, Geld bekommen würden und schneller waren die, denen man nichts geboten hat. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Oder doch? Wenn du wissen willst, welchen, dann findest du weitere Infos dazu in den Links hier auf der Seite.